Der Tyr ist der Pit. Der Pit ist kein Terrorist. Und trotzdem geht genau logisch Log gespeichert, das hier noch der Toilette setzt. Da hier eine Kette ein SMS geschickt hat. Aber wie lange Vierdrund mit seinem Mann telefoniert hat. Nicht nur sein Handysprovider speichert das Turnieren. Auch Geheimdienste an Unternehmen haben auch darauf. Piraten, sie gehen die Verwahrung. Weil Privatsphäre also ist ein Menschenrecht. Den 20. Oktober, Piratenwille.